Ich begrüße euch. Heute möchte ich euch helfen, mit unangenehmen oder negativen oder intensiven Emotionen klarzukommen, beziehungsweise diese zu verarbeiten und durch einen durchzulassen. Macht es euch bequem. Ihr könnt entweder sitzen oder liegen. Und zwar so, dass sich der Körper sehr gut entspannen kann. Ihr könnt sich auch dazwischen bewegen und immer wieder die angenehmste, Entspann entspannendste ähm, Position finden. Dann könnt ihr die Augen zumachen und ähm, versuchen einfach mit eurer ganzen Aufmerksamkeit bei der Emotion zu sein. Wenn ihr gerade eine Emotion schon fühlt, könnt ihr dann gleich starten. Wenn ihr eine Person oder Situation oder eine Erinnerung habt, die oft eine sehr unangenehme Emotion auslöst, dann kannst du kurz daran denken und sobald es dann fühlt, dass da eine Emotion aufkommt, dann geht es los. Meine Aufgabe ist, euch dabei zu unterstützen. Meine ganze Aufmerksamkeit ist jetzt bei euch. Ja? Ich versuche so präsent und aufmerksam wie möglich zu sein. nehme meine Emotionen, meine Empfindungen wahr und versuche aber gleichzeitig auch für euch ein neutraler Punkt, ein Leuchtturm zu sein. Damit ihr dann, wenn die Emotion sehr unangenehm ist oder auch Schmerzen bereitet, dass ihr unterstützt werdet und ihr gleichzeitig auch diesen inneren Frieden, den ich in mir gerade spüre, dass wir die Emotion mit diesem inneren Frieden, mit der Liebe, mit der Gelassenheit geborgenheit verbinden können. Und so es unseren Körper leichter machen, die Emotion durchzulassen, dass wir uns es leichter machen, dass wir uns öffnen dafür, dass die ganze Energie durchgeht und uns dann nachher nicht mehr belastet, damit wir die Emotion dann erlauben, der Emotion erlauben zu sein und dass sie dann verarbeitet wird. So, los geht's. Wenn ihr merkt, dass ihr von Gedanken abgelenkt werdet, dann könnt ihr euch auf den Atem konzentrieren. Oder auch auf eine Körperstelle, in der ihr gerade Spannung empfindet. Sodass ihr wieder mit der Aufmerksamkeit zurück in den Körper, zurück zur Emotion findet. Vom Atmen her könnt ihr auch versuchen, einmal bewusst tiefer einzuatmen und dann beim Ausatmen einfach loszulassen, einatmen, etwas tief und ausatmen, richtig loslassen, entspannen, öffnen. Vielleicht hat sich jetzt bei euch etwas verändert. Vielleicht gibt es eine neue Schicht an Emotionen, die ihr entdeckt habt. Möglicherweise fühlt ihr auch jetzt bereits eine innere Ausgeglichenheit oder einen momentan starken inneren Frieden, eine Liebe, eine Gelassenheit. Dann könnt ihr mit diesem wunderbaren Gefühl noch bleiben. Ihr könnt natürlich auch weitermachen, wenn ihr die Videounterstützung braucht, zurückspringen und einfach die Zeit wieder in der euch euren Emotionen mit widmet verlängern. Wenn ihr persönliche Unterstützung wollt, könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben und dann können wir das persönlicher, beispielsweise über einen Skype oder Zoom mit Videoformat oder auch ohne Video machen, wie ihr wollt. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, könnt ihr mir ebenfalls eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.